Geliebte Menschenfamilie, heute lade ich dich ein, dein Bewusstsein zu erhöhen und das Licht auf die Erde zu bringen und auszudehnen. Ich lade dich ein, die Mauern der Angst in dir selbst aufzulösen und in deine persönliche Freiheit hineinzugehen. Und so beginnen wir, das Licht von Smarana einzuatmen, dieses große Licht der Liebe, welches zu dir strömt und dich ganz tief in deinem Herzen berührt. Dieses wundervolle Licht beginnt, dein Herz zu öffnen. Und so spürst du vielleicht, wie die Energie sich um dich herum verändert, wie alles lichtvoll wird, friedlich und leicht. Und du spürst vielleicht auch, wie dein Herz sich ausdehnt und immer größer wird. Dies ist ein höherer Bewusstseinszustand. Und in diesem Zustand ist es für dich und für deine Seele viel leichter, die Botschaft zu empfangen, zu fühlen und dich fallen zu lassen. Und so rufe ich nun die Engel der Glückseligkeit. Einzieht die Energie der Glückseligkeit, der Leichtigkeit, der Liebe, der Freude, der Liebe und der Freude. Geliebter Mensch, wir betreten diesen Raum, um dir beizustehen. Und wir werden, wenn du es möchtest und auch erlaubst, die Strukturen in deinem System lösen, welche dich gefangen halten möchten in einer Ohnmacht, in einer Angst. Und wenn du dies möchtest, dann gib uns bitte, Deine Erlaubnis mit Deiner inneren Stimme, mit einem Ja. Und so fühlen wir diese Energie und tragen Dich hinauf in die Felder der Leichtigkeit. Doch bevor Du diese Felder betreten darfst, werden wir eine Reinigung vollziehen. Diese Reinigung, sie beginnt jetzt in deinem emotionalen Energietrichter und sie geschieht voller Liebe durch uns. Und so nehmen wir mit deiner Erlaubnis die Strukturen, welche sich schwer anfühlen und durchfluten sie mit licht und leichtigkeit und so löst das licht die schweren strukturen der angst in deinen gefühlen in deinen emotionalen bereichen Lass dir ein wenig Zeit, um zu spüren, wie dies geschieht, Und nun werden wir deinen mentalen Bereich, dort wo Zweifel und Sorgen dich vielleicht belasten könnten, nun werden wir dort die Reinigung vollziehen. Sie geschieht ebenfalls mit der Strahlkraft des Wichtes und der Liebe. Und so geben wir dir jetzt auch ein wenig Zeit, und so geben wir dir jetzt auch ein wenig Zeit, damit die Reinigung sich vollziehen kann. Und so ist dies geschehen. Deine Energie fühlt sich lichtvoll und kraftvoll an. Und jetzt tragen wir deine Seele in die Felder der Glückseligkeit hinein. Dort darfst du dich auf das Wolkenbett legen, welches wir für dich vorbereitet haben. Das Bett der Glückseligkeit und so kuschel dich dort ein und lass dich von den Gesängen der Glückseligkeit berieseln. Öffne dein Herz und spüre, wie diese Energie sich jetzt mit dir verbindet wie sie dich berührt und wie sie dein Bewusstsein anhebt in die Freiheit, in die Kraft und die Liebe. Denn dies ist deine natürliche Form. Du bist ein wundervolles Wesen. Du bist einfach unglaublich lichtvoll und stark, so nimm bitte all die Energien an, welche jetzt zu dir fließen. Wir wirken für dich mit der höchsten Achtsamkeit und Liebe. zu deinem allerhöchsten Wohle. Und so ist es geschehen. Deine Seele, sie hat ein Bad genommen. Sie ist gekräftigt und gestärkt. Glückseligkeit schimmert in deiner Aura. Und du hast dir sehr viel Kraft geholt. Und so tragen wir über die Linien der Zeit deine Seele sanft wieder in das Hier und Jetzt zurück und verabschieden uns mit den Worten der Kraft und des Vertrauens. Und wisse, du wirst so sehr von uns geliebt. Und du kommst langsam in deiner persönlichen Geschwindigkeit wieder in das Hier und Jetzt zurück. Bewegst dich, streckst dich und bist wieder ganz hier. Ich wünsche mir für dich und für euch alle, dass ihr ganz viel Kraft schöpfen konntet und dass ihr euch jetzt auch sauber und rein fühlt, denn es durfte auch sehr viel gelöst werden. Und ja, das Neue darf entstehen, das Neue Gute, dafür sind wir da. Und wenn dir das alles gefallen hat, darfst du gerne meinen Kanal abonnieren, klicke einfach hier auf diese Kugel und wir sehen uns zum nächsten Video. Alles Liebe, alles Gute. Tschüss.